oder ja. etwa vorbei der der den Lagerschlüssel. Ja? ja. Der Wolfgang. Ja. So, genau. Klasse. Okay. Heute steht bestimmt auch. Vielleicht gleich mhm. verteilt <lacht> ja. ja, da würde ich nämlich da hinten die beiden anderen, weil die haben die hohen Stative. Haben wir da hinten irgendwo? Nein, da das ist eine Steckdose. So. Nicht, Nicht zum Anziehen gedacht. Nicht zum Anziehen gedacht, wo hast du denn sonst? Machen wir hier eine Modenschau. Mit, Kle mit Kleiderständern oder was? Ich hab das aber. aber das ist schöner von der Streuung. Mhm. Die Eis, aber sie werden warm das sind jetzt sieben. Mhm. Mhm. Ja, mal Tisch. da musst du aufpassen, sonst verdecken sich, also wenn du so eine Zentralperspektive hast, würden sich dann zwei Leute verdecken auf der Seite, ne? vorher über die Lampen gehängt das Hemd statt den Büchern ja aber die Projektion von dem Logo die war nicht so gut aber sie werden ich ziehe ein schwarzes Hemd okay weil die zwei Moderatoren jetzt nicht zentral sitzen sondern gleich versetzt ja. Ob die mittlere Kamera die drei in der Mitte dann halt fokussiert Ich dachte schon, oh, der heißt einfach. Oh, oh. Du heißt einfach. Sehr <lacht> erfreut. Ich heiße kompliziert. <lacht> ja. Ob die mittlere Kamera die drei in der Mitte dann halt fokussiert? Dann, dann ja. Können wir nicht auch machen, dass jeweils die äh, Kameras, die beiden rechts und links, dass die auf die einzelnen geköpft und nicht immer auf zwei? Ich habe dich jetzt zu verstanden, dass immer auf zwei. Auf zwei. ja. Aber, aber da, die waren doch mehr als genug. Der Mann mit dem Schlüssel. aber er Hallo, Hallo, ich, bin ich bin Hanna. Hanna. Hallo, ich heiße Jürgen. Hallo, ich bin auch der Jürgen. Hallo, Hanna. Ich Hi. Garte. Hallo, Garte, also diese berühmten Kuhlmann-Stative, die haben immer diese, diese, diese Platten, die man da ausmontieren kann, oder? Ja, die haben die bei Wohnen auch. Wie werden die denn an die Elektrizität angeschlossen? Nein, die gleich. Einfach... Nicht auseinanderschrauben, das Stativ, das geht mit einfach. Black foil ist... der Egol de France, nein, nein, da habe ich doch habitiert. ach so, ja, noch Für die nachfolgende <doch hab ich lacht> Generationen, ja, da haben sie Künstler beauftragt, oh, oh, oh. dann hat ihm das nicht gefallen, dass der, der Künstler ihn gehofft hat, und dann haben sie sich selbst hingesetzt sich den den den und haben mal Künstlern Vorschläge geschickt. Ich kriege da rein. Ich da so, ich da rein. Ähm, du bist dafür zuständig, dass wenn Kategorie Jürgen, also die, die dann auf den Platz spricht, dann musst das du gehen, du bist die Einzige, die den der Kamerad hat. Klar. Wenn, die, wenn du die dann nicht filmst, dann genau. hat sie keiner. dann. Mhm. Mal mehr Sag mal, hatten Zeit. wir bei dem letzten. Die Kamera ist nur für die zwei, ja, ja. maximal drei. Genau. Nicht genau. mehr. Ja, ja. Also sie ja. war mal sehr, sehr pro. Ja. Ich, bin, ich habe hart sie gearbeitet, sie kippt, glaube ich. Sie ist sehr ambivalent. Ja. Das, ist das, also das ist was, ich mit ihr. eher der Meinung es regelt sich von selbst, aber eventuell könnte man durch eine Quote erstmal. Ja, das das ja. Sie ist sehr ambivalent, was das Thema angeht. Genau, das ist nur das Making-of. Hi. Hallo. hallo. Schick, schick. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. War echt cool. Ja, das das echt, das wird echt spannend. spannend. Ja. Bitte, ich, ich, ich sei ja mit einem sehr jungen, hübschen jungen Mann unterwegs gedanke. Danke, achso. <lacht> Jung, Michael. <lacht> oh. <lacht> mit jedem Satz in die Richtung gibt es nur so hätte ja, Sie hätte auch äh, was, was anderes sagen auch. können. Ne? Ja, genau. <lacht> Und äh, danach wollte dann die Kollegin unbedingt mal zum nächsten Piratenstammtisch kommen. Ja. Ja. Das schaut ja schon gut aus. Eins, zwei. Nee, ach, da habe ich ja nichts mehr drauf. Ähm. Da ist auch ja kein Foto, das ist ein Making-of. Wenn du dir nichts hörst. Nee, ich höre schon, ich höre schon. Aber wenn du so weit runter machst, dann machst du gut. Dann, obwohl der Pegel ist, hört man nichts mehr. Aber ich mal hören. Okay. Was hört ihr denn oder hört ihr nichts? Ja. Die Kamera macht die Christa für die zwei Leute. Also, ähm, wenn die Christa die zwei nicht filmt und die gerade sprechen, dann sind sie nicht auf dem Bild wirklich drauf. Wenn ich sie nicht filmen, dann sind sie auch nicht drauf. Und du wärst dann hauptsächlich, falls da von links nach rechts geredet wird, müsste halt irgendwie eine Tatale oder irgendwas verfügbar sein. Oder wenn die Moderatoren mit ihren überlegenen Nachbarn, dann kannst sie natürlich meine. die drei in der Mitte. Genau. Jürgen, wir haben die kleine GoPro ja noch nicht, ne? Doch, doch, die, doch, die, doch, die, die hängt die oben, ist die ist schon oben. da. Dann haben wir ja sowieso immer eine totale. Auch. Ja, aber eine totale von oben. Ja, die, totale, die kannst du nicht hernehmen zum Schneiden. Die Gar nicht, nicht. Nee. Wozu machen wir die denn dann? Die kannst du höchstens hernehmen, um damit so ein Making-Off oder irgendwas oh. zu machen. Oh. Ich finde es total daneben, ja. der, der, der, der, der Linkster, äh, ja. auch während der, der, der, Podiumsdiskussion rumgetwittert, also ich finde es ehrlich gesagt unmöglich. Das machten alle außer dieser Grüne. also der hat nichts gesagt und er hat auch nicht mal getwittert. Genau als ich. Ja, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt farblich einfach, einfach ein Ereignis. Tja, jetzt muss noch einer was sagen. Ja. Also Applaus, ja. Applaus. Okay. Wer fängt denn an? Die Dame fängt an. Nicht durch die Gegend schauen in die Kamera. Nur in die Kamera. Genau. Zu einer neuen Sendung von Sonar. Lächeln, also im -TV. lächeln nicht. Lachen. Lachen. Deine Augen müssen lächeln. <lacht> heute haben wir das Thema Frauenquote und wir begrüßen unsere Gäste als erstes, die sich die Knack Genau. Mich darfst du auch noch vorstellen. Ich, ich, kann vorstellen. Ja, ich darf auch eigentlich. So. Ich moderiere heute zusammen mit Jürgen. Der ja, darf aber nicht sprechen. <lacht> mit, und dann sagst du Jürgen. Nein. Hm. Soll ich mit, mit Jürgen sagen oder soll ich nur sagen mit und du sagst es selber. Ja, ich bin Jürgen, ja, ich sage einfach, ja, und ich bin der Jürgen und unterstütze die Rebecca heute Abend bei der Moderation. Oder möchtest du dann nachdem du gesagt hast, ich bin der Jürgen einfach jemand? Das, das ja. wäre es eigentlich. Ne? Genau. Sagt ihr denn, wann sagt ihr, dass ihr auch beide Piraten seid? Das ergibt sich. Gibt's. Es ist besser, wenn die Rebecca ihre zwei Gäste nebenan vorstellt und ja. äh, du die Gäste vorstellst Weil sonst ich das da drüber. Also du moderierst an, sagst, mhm. das ist der Jürgen und dann sagst du, das ist der erste Gast. Fängst bei dir an und dann sagt der Jürgen zweiter Gast, dann sagst du dritter Gast, dann sagt er vierter also Gast. Also machen wir weg. doch einmal hin und her. Ja, ja und so Person. machen wir es. Aber also, du musst, den, du musst anfangen, weil du hast drei Leute. Mhm. Sonst geht es nicht auf. Wir haben es schon aufgeteilt. Also erst Hannah, dann... Thoralf? Äh, Thoralf heißt gell? Toral. Thoralf. Maren. Thoralf, Hanna. Wen haben wir da noch? Tim? Wahrscheinlich, Tim. ne? Nein, der ist, ist da. Tim. Okay. Äh, Tim ist jetzt da, wenn das ah, jemand hilft. Ah, Tim. Tim, hallo. Denn wir beginnen mit der Maske gleich. <lacht> <lacht> Maske. Ja, Und, <lacht> <lacht> Das ja, schon mal kennen uns glaube ich ne? Ja. Ähm, Hanna? Ja, das ist Tim. bin von den Grünen, ja? uns, glaube ich, von der Akteure. Das kann sein, ja. Das ist der Jürgen, der moderiert. das? Und äh, dein Name ist Schwertzweil. Togalf. Togalf. To Vorsicht. Thugalf. To Thugalf. To sprich to also oh Gott. Ja, so ein Tour. Ja, das ist ein Tour. Also, okay. okay. Ich kann nur... Ja. Ich nur. Ich habe deine Rede bei der Landesaufstellung. Nee, Bundestagsaufstellung. Bundestagsaufstellung, ja. Verfolgt. Die haben mir nicht gedacht, dass das jemand anhört. Doch. Ich habe ihn gespannt. Was hat sie sich angehört? Rede. Rede. Ah! Ja, ja, ich ich so also den Livestream laufen. Wahnsinn. Ja, Fremd beobachten, ich gut. Ja. Das cool, das ja. gut. Das ist doch gut. Cool. Ja. Ja. meine, also, irgendwo, du die, mein die, drauf, die Kamera für, für den PC oh, ja, zu. Ich, Nein, ich, ich, mal die, ich habe jetzt nur das Mikrofon eingestellt, dass ich die kann. Okay. Das hat ein bisschen ja. So, ich eigentlich, dass wir dann Ja. Ja. Ich bin Du hast es dir sicher ausgedacht. Gut. Du bist, du bist, du bist so, so, du bist äh, der, äh, der Tim, der Tim war, ja. ich,. ich, bin, ich ja bin ja ganz ja, gelassen, dass du auf da einer Seite. Ja, aber die Gefahr ist, dass du dich auf Seite von der Aufmerksamkeit darüber lässt, dass alle Kameras auf die, die Seite gehen. dann kann man ich Das ist schwierig. Bitte? Du bist mir ja, doch, Das ist eigentlich los, So, dann lasse ich halt die Gruppe, weil ich klar, ich müsste jetzt Jetzt Spaß, ich müsste überlegen, wie sie eigentlich heißt. Okay, okay genau. Ja, da ja, springt Einzige, bei der ich weiß, kleine. ist sie, weil ich ihren Nicken nicht sprechen kann. Ja. Oh Gott, <lacht> da noch weiter. Das, ist das ich weiß, fehlt noch. Ja, sowas. Anna, ja, hey, nicht ähm. ja. äh, wenn es jetzt... ein sehr aggressives Mittel, aber eine Möglichkeit, punktuell eingesetzt, um das Grundsatzprogramm der Piraten umzusetzen. Ich bin der Tim. Ich bin von den Jusos, die Jugendorganisation der SPD, und ich sehe die Quote als ein sehr gutes Mittel und vor allem ein bewährtes Mittel, um Frauenrechte-Innen demokratisch verband und zu lassen.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 bevor wir die Quote also es gibt nicht so, so wie wir wählen die nach oder so sondern die gilt verpflichtend und es fahren auch sehr gut damit. Also wir schaffen es auch mittlerweile, die Vorstände immer öfter zu überquotieren, also mehr als nur diese 40% einzuhalten und das ist sehr notwendig, weil das gerade zeigt, weil gerade Frauen auch in die Ämter holen, man sieht halt eben was du willst, ist das für mich der zweite Schritt. Und du willst weg von der Kapitänin. Ich, ich jetzt, jetzt mal so auf die Und das finde ich, ja. ich richtig ja. ja. das also, das ja. ja. eure Und das wollen wir auch inhaltlich um sagen. ersten Schritt, ja, nur dass Frauen Michael du bist mein Mann, hast keine Chance. Ja, ja Schatz. Sehr gut gemacht. das Witzige war, ich wollte mich vor kurzem gerade erst Starten, gemacht und habe vielleicht am Anfang also, ich ich nicht, wirklich, das, gut. Gut. das ist genau das gleiche wie bei der anderen Selbstverpflichtung. Also wenn du sagst, ihr macht das mal selber, regelt das mal, das ja. hat, hat ja auch noch keine ja, Sache. Also wenn du tatsächlich eine Quote willst, kommst du nicht darum, die Quote das hast du ja, Wir brauchen keine Frauenquoten. Hm. Frauen sollen zu Hause sein, die Kinder mit Wir haben zu Hause eine also 50% Quote, die sonst Und das möchte ich gar nicht. Ich Weiß, es gibt noch andere Stimmen im Feminismus und es gibt auch einen, einen jungen Feminismus, ja, und ja, das sind auch ein paar diese sein, Stimmen. Aber spielen. im Gegenteil, ja, also ich bin ja schon immer noch Emma Leserin, aber es ist wirklich jedes Mal wird irgendwas runtergebäscht, die, die Mädchen ist wieder blöd, Coverin sind mhm. wieder blöd und dann sind die, dann sind das mal auch das Beste, dann sind äh, auch Frauen blöd, die zwar Feministinnen sind, aber trotzdem nur Röcke also, Die sind trotzdem Männer. Mhm. Wenn der du es nicht verstanden, ich find, ja, ziehe an, was ich will. <lacht> gut Mein, ja. mein Traumtief war immer noch, ich habe 15 Fotos vom Entenrennen hochgeladen. <lacht> ich denke nicht, dass wir ein bisschen das Wunschziel <ist> immer <lacht> mal <normal lacht> <in dieser lacht> ja, ja. also, wir waren auf jeden Fall emotionaler und dann ja, Das ist so der Antipop-Effekt. Die Verträgen sind so in den 60er Jahren oder so. Ja, den Ja, das ist schon mal Ja, wir, bis man das drückt. Genau. Ja. Das ist witzig, ne? Abbauen geht immer schneller als aufbauen, ne?